Hi und willkommen, mein Name ist Andy p und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, jetzt war Folge haben wir klassische gespielt, also gibt es heute wieder, also nicht heute, weil ich ja zwei Folgen immer hochladen. Also gibt es in diesem Part mal wieder äh, Abenteuermodus. Und ja, lass mal hier mal gucken und ja, genau, habe ich mir gedacht. Das hier ist richtig gut. Also ich habe jetzt hier voll viele Charaktere schon reingetan, die sich alle entwickeln können und ja. Das ist eine richtig geile Sache. Ich tu mal hier einige, wie ich entwickelt habe. Mal hier rein. Und ja. So, wenn man die so einen Tag ungefähr da drin lasst. Oder zwei, je nachdem, was für ein Level die sind. Dann äh, sind die locker auf Stufe 99 hochgelevelt. Was richtig gut ist. Weil ich habe jetzt eine Menge. Lass erstmal zum Abenteuermodus gehen. Ich habe jetzt eine Menge Geister, die ich hier entwickeln kann. Und hoffentlich ist einer von denen so richtig geil. Also gucken wir mal. Erstmal, äh, tun wir den, Kämpfer ändern, aber okay. So, jetzt zeige ich euch mal hier, was ich hier, guck mal. Das sind alles, die habe ich alle in diesem Studio reingepackt und ja, nach einem Tag oder so ungefähr konnte ich die schon waren die schon auf Level 99 und ich konnte die schon jetzt hier entwickeln. Also, ja, ich würde mal sagen, dann machen wir doch mal. Fangen wir mal mit Kyogre an. Boom. Vielleicht sind, werden einige zu den, ja, zu Level 4 Geistern, die richtig gut sind. Was und ein Proto Kyogre, genau. Äh, Kangama. Mega Kangama. Ultra Smash, chance Also ja. Das sind schon krasse sachen vielleicht dabei Nick. What? erst treffer bonus das ist nicht so gut also wenn du den gegner als erstes trifft dann werden deine werte irgendwie höher oder so ja, finde ich nicht so gut hammer dauer ja. das das nicht so gute sachen luftsprung plus 1 das wird zum beispiel gut symphonie auf der neid als kessel ne? skafi man weiß ja nie manchmal tun sich auch level 1 äh, gegner was <lacht> so level 4 gegner oder so hoch leveln ist ja auch schon mal passiert oder level 2 zu level 4 das ja, habe ich auch schon mal ja passiert Frankling Badge, warte mal, das ist doch auf den Franklin Leitet geschossen zu. Das wäre in einigen Kämpfen nicht schlecht. Aber darauf tun wir jetzt erstmal nicht hier. Die entwickelt sich, der entwickelt sich ja hier zu, so, was ich gerade ausgerüstet habe, ne? Diese Zelda. Die ich bin nicht ihre. So, sei bell? Lauframme. So, ich weiß jetzt nicht. Tut er sich in ihn hier verwandeln? Ne, ne. Nee da war glaube ich ein anderer. Warte mal, kann ich da nicht irgendwie sehen? Ja, da sieht man ja auch schon diese Leute. nee das mal manchmal Zero. Mega mein Ex, ne? Legende, Waffen und Lauftempo, geil. Ah, ja Zero ist eine coole Sau na gleich das Lauftempo. bringt mich voll zurück. Ich habe ja mal Mega Man X8 auf diesen äh, auf diesem Kanal jetzt später, aber mein zweites Projekt. Das ist, ist noch Retro. Ja, ciao, das ist so von Sonic, ne? da nee, heute der rote lauen ja, wie ich auch immer. Ich schon letztes Mal nicht richtig verwandelt sich in den Typen. Wandlungsdauer. Also solange ich nicht irgendwie Anti-Donnerbohnen oder irgendwie so äh, lese, ist mir erstmal alles egal hier. Ich tu die alle mal unter die Lupe nehmen auf Screen. Also ja, und ich möchte nicht, ich möchte jetzt nicht, nicht äh, Teams herstellen, wenn ich aufnehme, weil ich will auch was äh, geschafft kriegen. Also so und du verwandelst dich in ja. Gut, mal einige entwickelt und ja. nicht gut. da waren mal unseren Kämpfer ändern. Ein Team habe ich aufs gehen übrigens hier gemacht. Äh, äh, vorbereitet. Und... Pff, wen spielen wir denn? Dann gehen wir mal wieder ein auf. Ja, ich habe mal... Ich hab ja mal ein anderes Kostüm gemacht. Cyber Daniro. Und ja, weiß ich, ob ich das vielleicht mal ausrüsten sollte. und zwar eher, yeah, ich habe diesen einen Seiger auf Level 99 gebracht, indem ich den dieses Dings reingepackt habe. Und können wir auch irgendwann mal versuchen, also weil ich muss mal lernen, welche Geister hat, welche schlägt und ja, entsprechend kann ich da mal irgendwann weg sein. So, äh, da ist irgendwas, aber das habe ich nicht geschafft, nehme ich an, oder? Da war zeitlich nicht mehr möglich. Ne, Smash Das klingt nicht so schwer. Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie Teams erstellen, während ich hier aufnehme. Das nimmt zu viel Zeit weg und jetzt könnte ich hier wenigstens mal weitermachen im story -Modus. Oh Gott, kommen ja so viele Sterne die ganze Zeit oder Stern-Items. Was wer? Alter, wie hoch schießt einen dieses Ding? Ich nur noch 44. Ah. Gibst du einfach nicht. Ich habe auch einige komische Angriffe hier eingepackt, halt. Nein, nicht schon wieder. Hey, warte, ich also Einfach mit euch. Wenn er so ein Ding, ehrlich? Was da? kommen nur Stern Items, ne? Tschüss. Gott, ich gehe auch noch, nein, nicht in die Richtung. Ich kann auch Sterne werfen, ne? Das hätte jetzt nicht gedacht, ne? Boah, er hat sich schon wieder einen Stern geholt. So, jetzt kommt, jetzt komm ich mal mit einem Stern. Ne? Was machst du jetzt? Tschüss. Boah. Super sternring geil. davon kugel Ah, Magolor. Spielbildschirm steht plötzlich Kopf stärkere Magie für Gegner. So. Ja oben bei mir bedeutet, ja, ich habe mehr alle. klingt jetzt nicht so schwer. Also, ich habe auch irgendwas gegen Spiegelbildschirme. Zur Not, also. problem ist ja wieder er kommt hier mit verdrehte steuerung wahrscheinlich klar aber ich nicht mehr also ein bisschen zu viel findest du nicht Ja, komm. Oh. mit Wow. Leben ging dich verlieren, hallo. Ah. Oh. Oh, doch mal. Bildschirm ist irgendwie viel zu kurz ey. auf Spiegelung eingestellt, und das wird jetzt hier absolut Horror diesen kanon im Hintergrund ah, daneben Haar getroffen. <lacht> Gut, Magolor, ich muss mal gucken, kann ich meine. Wieder für irgendwas ausgeben, mal schauen, so, erstmal ihren sie siegen gegen um zu gewinnen. Wir gehen den Kampf verstärkung, denn den ja, von Star Fox nicht ne? Hasenkönig. DDD, das ist auch mein Kalaschim. Also, heute ist er ja winzig. Steuerung spielt ja nicht. So, da bis jetzt wieder so ein so ein Ding, wo ja wieder alles nur nicht der Hauptgegner nerviger ist, ne? Da wird's mich. verpisst euch. Und der ist natürlich wieder voll. Und oh. ich bleib so auch weg, ne? War auch damit. Komm mal her. Ja. Okay, der ist weg. Oder auch nicht. sehr gut. Hat er seinen Angriff gerade abgebrochen in der Luft? Gibt's da einfach nicht, ey. Wir verarschen. Boah man nur so oft kann man nur so oft so eine perfekte ausweichung machen das ist auch voll gestört ey. Ich noch nicht mal komplett spieler richtig hin müssen mir sagen der computer schafft das hier, hat hier fast jeden zweiten angriff da ja. wieder so ein dingen Dies eine Dojo nehme ich mal an. Ja, bist so ein Shop, mir fehlt nur ein Shop, glaube ich. Luftikus, Dojo, uh. Spunk haben angefroren. Lauftempo, kacke. Tschüss, dann schon so viele Geisterpunkte wieder. Ja. So, du bist jetzt voll. Ja, genau. wollen ja alle ja auch für dieses Spiel haben. Nee. Nee, ich, nee. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen will. Den schaffe ich aber. Die Gegner steigen mit einem schwarzen Loch, geil. Oh, danke. werde da beinahe untergefallen Und da kommen auch noch schwarze Löcher. wird heute äh... was du kannst, kann ja auch. Ist das... Da wohl aller nervigste da so, ich trifft dich trotzdem ja was warte so jetzt mal. Gut. Galaxy Man aus Mega Man Mega man. Äh, äh, äh, äh, äh, äh. Ja, ich habe nie, ich wusste nie, was der an der Stelle sagt immer. Mega man. Äh, äh, äh. Ja, ich glaube, wollte ich das hier Ende des Sprintens, nö. Obwohl ich glaube doch, ich wollte das aber. So jetzt, wo ich darüber nachdenke, klingt das nicht mehr so gut. Ich glaube, hier wollte ich lang, ne? Wenig Schaden angefoch. Sturzvermeider. Luftsprung plus eins, Würfe plus plus, Kantengriff. Ich kann auch nur da lang. ja Schuss-Items und deren Munition. Gut, wahrscheinlich wieder voll doof, aber muss man ich kann ja auch irgendwie nicht anhalten. Der fliegt einmal dahin und dann komme ich nicht mehr hin. Wolfen. Jetzt schnell auf die jetzt Okay klingt jetzt auch nicht so unglaublich schwer. dass ich ran, er ist den sein Schiff. Ne? Ich konnte nicht auf die andere Plattform springen, weil ich auf einer Plattform drauf war. Hier verarschen. Hey. Ninja, Ninja. er oder war schon. Okay, so viel zu heute Angs und also was ah, okay. Okay, hier kriege ich sehr viele Geisterpunkte nicht gerade. ist hier irgendwas? Oh, da kann man sogar Oh, wir stehen schon vor dem direkt. Äh. jetzt sich weiter weiterkommen. Ja, ich wollte auch gar nicht eigentlich zu den hin. So, es ist eigentlich nur das Ding hier, warte ich wahrscheinlich nicht schaffen werde also ja aber den weltraum hier schon erledigt gehen wir hin da unten wo die stadt war war ich doch schon letztens ich finde irgendwie nur nicht wieder dahin hier Dann wir gehen mal zu bausas festung ja wo war noch mal da was hat joshi heute katapultierbarkeit für alle ja. muss mir mal irgendwann alle vier sterne oder drei sterne dinger hier suchen die ich noch nicht gebacken krieg und da muss ich mir für jeden einzelnen irgendwie so eine bestimmte kombination machen so muss ich das irgendwie angehen irgendwann ja. hier ist nichts mehr gut da sind wir irgendwann nicht weiter dann kommen wir ja nur level drei und vier gegen aber Jetzt müssen wir Schaffen kommen. Ich bin besser, ich bin schöner und besser geschminkt. Lief und weil ich wir gehen, Der sich fortlaufen. Ja, ich kann mich auch fortlaufen teilen. Lief das Hauptcharakter ja von beim 5. 5 Hey. Ja, auch so komplett zu sein. Alter! Alter jetzt hat er sich schon wieder voll leid. Ich krieg den gar nicht so. auf ja, die Konter. Uh, uh. so broken irgendwie mit den mit dieser pistole da kommen ja komm her. Komm er weiß der tor auf mich losgehen willst damit <lacht> der schafft das ding nicht irgendwie eins zusammen er steht immer zu weit weg dieser idiot ja, zu spät also dann hast du so kämpfer sind die gegner so richtig gierig auf items ne? Schon sagen ist nicht so schwer ich werde der, der sticht falls hauptcharakter aus so braune haare sieht irgendwie voll standard aus der anderen haben irgendwie blaue oder rote haare feuer atem dauerhaften eine Sekunde. Ich dann Idee. setzt Feueratem ein, ne? Nein. Obwohl das könnte auch so klappen. noch mal. mal feuer und Explosionsabwerfer Gegner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer ist. ja ja, witzig. ja weil man ja schon solche Sachen macht haben wir computergesteuerte Glurax haben irgendwie äh, Computer äh, ja doch computergesteuerte Glurax wir ne? haben irgendwie die Angewohnheit nur ihren Dings einzusetzen okay geht doch mal über weg ne, ich glaube nicht dass er das weggeht wird dann machen wir das weil ich so im plan hatte wird mit dem charakter habe ich Konter. wenn du wirklich nur auf mich ich habe gemerkt ich habe mal mit Marv wieder klassisch gespielt und irgendwie der Rider ist irgendwie voll einfach weil man die ganze zeit kontern kann ja. Du setzt die ganze Zeit Dings ein, also. Ja, ich habe gar keine Reichweite mit diesem Konter. Jawohl. Jawohl. Was macht der da? Er <lacht> wird voll zerstört von der Level. Er äh, wird einen Extra-Sprung in der Luft. Oh. Muss gar nicht viel machen, weil Wollte ja voll irgendwie 200 IQ-Strategie machen. nämlich die ganze Zeit konter, und nein, dann haut er sich selber ja aus, äh, aus. der Level. Ja. feuer Feueratem für Gegner. Riesenanwandlung für Gegner. Okay. Es hat jetzt hier so ein... Auch gegen das haben wir versucht. Der Unterschied zwischen ihnen ist jetzt kann eigentlich nichts anderes machen, außer nur Konter hier einzusetzen. Okay, er tut jetzt nicht die ganze Zeit einsetzen. Ist schon mal gut. Konter und man dann. Ich sehe, manchmal muss er auch den richtigen Charakter wählen, ne? oh. und Da ging als Probleme damals. war wenn nicht wahr sein. Gut. Fortschritt. Gut. Gelber Schalter. Bonk. habe ich auch besiegt also roter schalter gut nicht dass wir heute noch dieser welt fertig werden aber versuchen wir mal so weit zu kommen wie möglich ne ich so was es hier weil ich hier freigeschaltet eine schatzruhe und da ist auch noch ein Weg. ist war so leise? Also ich höre das nicht. Mein Fernseher nicht so laut. Aber Kamek. Ja, war schon. Inkling Team. Nachher von Super Mario World. Ich vergesse mich ich habe diesen einen Angriff jetzt. Anstatt hier diesen... Ich habe die Gegner so losgehe ich habe hier gelesen lange Jedes Mal, ich will immer diese Kombo machen, aber jetzt klappt nicht. Konter. <lacht> Boom, Konter mit dem Teil. Tschüss. Oh jedes Mal. Wie kann er denn jedes Mal genau? Na gut. Tschüss. keiner kann so kontern wie ich gut gegen geister wir kriegen was gebacken nicht alles gut weiß ja on. es brennt der boden verursacht auch schweren schaden riesenverwandlung für gegner Wir sagt mir nicht der ganze boden ich doch mich doch überhin bewegen ich finde diese Heil diese Heilung so richtig gut. Boah, du. Tschüss. Diese Heilfähigkeit von dem alten Geist finde ich richtig gut. Alter. Ja, habe ich mir gedacht, denke mal weiterentwickeln, weil ich wieder was von was ins Studio reinpacken kann. Gut, ne? Hier läuft ja eigentlich jetzt gerade richtig gut hier, ne? toll, wenn man hat alles hier in diese Partie gebacken kriegen. als ja, keine Ahnung. ziel tat hart. Ja aber wir irgendwo sehen, um welche Serie die kommen. Einfach zu machen das Leben schwer. Liebe ich ja. ja dann Shovel Knight. Richtig kaputt hauen. Dreck. Sun ja, zum Glück gehen sie auch. auf sie los. Da, oh, was. Der gibt Löcher. Du, verpiss dich. Ich kann ihn natürlich nicht treffen. Oh, ich dachte, ich kann den kaputt hauen ja, ich glaube... Heute werden wir ja nicht durchkommen. Dieser Kampf allein, ja, der geht mir schon auf den Nerven. Los! Ah. Auch nicht. Machen Sie überhaupt nur mal sicher hier. Ah. Ist gut, man, weil ich den schon kaputt hauen kann, ne? hätten sie mir noch wenigstens hier ein bisschen die Dauer irgendwie reduzieren können, wieder da rumläuft. So, Bonk ja, die Schatz zurück, kriegen wir dann noch lassen. Da Kämpfer Und hier wir uns noch oder die browser wetten. Wir sind so kurz davor, vorne. Komm, Leon. Schaff mal ja noch. Mach mal ein bisschen länger. Leon ist mehr oder weniger der Hauptbürger, mich von Fremde macht. wieder besser das riesen gibt es hier für diesen gegner ehrlich war auch der noch kaputt was du willst ja verarschen kann man denn so eine reflexe haben klößchen da glaube ich jetzt kommt ja einer Gefühl, soll eine riesige anspielung sein dass wir erst gegen robin kämpfen müssen und dann kommt drache Robin ist ja auch der hauptbösewicht mehr oder weniger von awakening also der wird zu diesen einen drachen oder irgendwie sowas, irgendwie so war das doch nicht mehr so im Kopf. Ja. haben wir noch den Boss kaputt, der da auf uns wartet. Muss ja auch kein Problem mehr sein, ne? Gigabowser, ne? Ähm, locker. ist nicht so schwer. Eigentlich Mario spielen müssen, ne? aber egal. Mein Problem: ist, Ich habe keine Fernangriffe, wird mich glaube ich ein bisschen, aber ich habe Konter. Naja, auch von... Na. ja, auch wie sich von da okay. Vielleicht spreche hier einmal, aber hält aber auch viel aus. ne? Ich, ich habe aber auch nicht irgendwie einen Angriff auszuweichen, ist auch Problem. Ja, ist zu spät. Das wollte ich nicht. Er ja, hat aber Probleme, mich rauszuholen. habe ich so würde gerne einen anderen Charakter nehmen, weil erst das Gefühl Wir müssen einen Charakter nehmen, der schon mal einen Boss geplättet hat. Und zwar mit anderen Klamotten. Ja, aber vielleicht nicht so gut. Egal. versuchen wir mal, mal. dann schaffen wir das. Ja, die Bowser ist nicht so stark von den gegen den habe ich das Letzten gekämpft, hier im klassischen Modus. Ja, okay, ist gut bombardieren den einfach mit allen möglichen Sachen. Und dann frecken wir. Ich dann schon wieder nicht hinkriege ja War gerade mitten im anderen Angriff und dann bin ich da runtergerutscht. Rakete haben wir da gehört. einzige was wir machen können, ist ja eigentlich nur hin und her einer, einer Seite zur anderen. Und dann vielleicht nicht von diesen kacke treffen lassen soll. Oh. Er ist viel zu groß, ey. Mal wieder frühst mich ein. nur schön im weiten angreifen ja der angriff ist natürlich sehr doof war dieser angriff macht so fett kann ich nicht hören du bist so fit ich blocken habe ich ja extra meinen feuerfesten anzug angezogen und so ne? ist mal block über ja, da wollte ich nicht blocken weil ich weiß mein schild hätte hat das nicht ausgehalten weiß er hat also jetzt macht keinen blöden fehler oder so den ja gut cool. browser kämpft nun mit ha giga browser so zwei Sterne. die poste sind alle nur zwei sterne leute er ja, verstehe ich nicht Gut, neuen charakter boss erledigt ich den man jetzt hier barriere ist auch wieder ein bisschen kaputt gegangen von dem einen typen hey. was hat jetzt kann man schon gegen den kämpfen wollen ja, da ist nichts mehr übrig Wir können jetzt wenn wir wollen. Keras Schützner Schild wurde zerstört. Ja ich will natürlich aber erstmal alles andere hier machen. So viele Sachen sind ja eigentlich nicht mehr übrig, In dieser Welt. Abenteuermodus. So, ich will jetzt noch den Einkämpfer da erledigen, Und dann... Ja, vielleicht noch ein bisschen Shoppen und dann war es das. Und dann war ja auch hier alles erledigt. müssen muss ja nie wieder reinkommen. Peach. Er hat es geschafft, Pizza zu entführen. Aber wir haben ein bisschen mehr Auswahl. Nächstes Mal. Relativ halt viel aus. Ja. Du schießt. Die dinge auf mich, schießt ja. überhaupt nicht, du schießt rüben auf mich oder ja rüben, ne? Weil ich, nehme ich an. Oh ja, oh ja. ja, ich habe absichtlich so eine nervige Stimme ausgewählt. Geht halt nicht anders. Ich schon mal meinen Monster Hunter Charakter gesehen. Du oh ja! noch mal ein bisschen weg. Ich bin effektiver aus der Ferne. Oh, dieser Po. Das ist der mächtigste Po aller Zeiten. So nein. Oh, Junge, Fräulein. Warum macht die mich hier fertig? Gerade wie doch mal raus, das ganz war mein Ding. Das ist, ja, oh. ist also, also nie Spiel gewesen. Beach ne? kämpft noch mit gut wir haben bosa festung komplett abgeschlossen oder ja, ist immer gut dann weiß ich wenigstens da muss ich nicht noch mal rein und ja gut ja, wie komme ich hier wieder raus ja, ne? ja, hier da oben hin. Noch einmal in diesen einen Palast der Lüfte noch irgendwie was übrig. Cool. Wissensbaum. Ich baum bestimmt auch wieder was holen. Ja, wenn ich schaden angefo Muss ich ja holen. Das ist mir ja keine Wahl. Lass mal einkaufen. immer noch ein Shop Teuer Feuerboden, nein. Ich brauche was gegen Elektroboden. Versteht ihr es nicht? wählen äh, Riesenschreck, gerne sekt gar ah, nichts. ich habe ich noch nicht Feuerbodenresistenz. Helfer Schreck, ich hoffe, Helfer Schreck bedeutet irgendwie Helfer Trophäen können nicht eingesetzt werden vom Gegner. Wird einige Kämpfe richtig gut machen, äh, einfacher mal. So Und hier sind keine neuen, so wie es ausschaut, nö, ne, sonst wird da unten irgendwie neu stehen, glaube ich. So, Aktivitäten Ist schon wieder jemand auf Level 99 kann man auch entwickeln. Ne? Boom richtig geil ja, du kannst dich entwickeln es war wie schnell er geht es ja, nur auf level 1 ich weiß aber trotzdem ich glaube es gerade auch irgendwie so ein event am laufen oder so ne nein da wollte ich nicht machen oder müsste man auch mal irgendwann machen ich muss ja irgendwie so einen legendären geist irgendwann mal rufen oder dort so, dich können wir entwickeln. Zeig mal. Bist du in. Heilungsschild. Was? Abwehr mit Schild ein... Abwehr mit Schild ein Heileffekt? Was? Das ist aber richtig geil. Das nehme ich irgendwo mal. Ich mal ausprobieren. Gut, Gott. Wir gehen mal zurück. In unserer Statistik aus. 36 Kämpfer gerettet. 318 Felder bewegt, äh bewältigt. Gut. Meilenstein. Gut, dann würde ich sagen, das war's in dieser Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im klassischen Muss. Ich bleibe mich als für zuschauen. Und freue mich, wenn ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würde. Das wäre richtig geil von euch. Und, ja. Tschüss.